Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Und heute haben wir mal wieder ein Magazin aus der Anfangszeit des Super Nintendos dran. Ja, und zwar vom Dezember 92. Das Weihnachtsgeschäft war im Hochgange und hier wurden wieder einige schöne Spiele vorgestellt. Wie man sieht, eindeutig eher so auf der Super Nintendo fixiert, was klar ist. Aber wir haben ja auch Mystic Quest, das erste gameboy Boy Abenteuer mit deutschen Bildschirmtext. Super, das war damals echt nur ein Verkaufsargument. Herrlich einfach. Und mit großem Mario-Kalender für 93. Wunderbar. Ja, Hauptthema ist natürlich Mario Paint, aber auch Zelda 3 ist hier natürlich ein großes Thema. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir steigen einfach mal direkt ein. So, und zwar wie immer natürlich der schöne Inhalt, wie man sieht. Gameboy-mäßig ist es <lacht> relativ dünn gesät. NES ist durchaus doch noch mehr drin, als ich gedacht habe, aber der Fokus, wie gesagt, liegt auf jeden Fall auf den Super Nintendo. Und hier läuft gleich meine Katinka durchs Bild. Grüß dich. So. Die findet es natürlich auch toll. Herrlich. <lacht> ja, oh, ja. Zenesa-Briefe ähm. <lacht> mit den Kunstwerken natürlich wieder. Ich zeige euch mal, also. Mutig. <lacht> Mutig, aber natürlich sehr kreativ. Anscheinend wurde hier aus alten Flaschen ein Mario gebaut. Sehr ja, kreativ. wenn <lacht> ich es auf jeden Fall mal. Lasst euch vor den Katzenschwanz da in der Ecke nicht äh, irritieren. Ähm, der, der, der muss da, da sein. Das ist das neue Deko hier. <lacht> Hi Katinka. Ihr kennt sie beiden, äh, die haben natürlich hier vorrecht immer was irgendwelche Tische drüber laufen angeht und so weiter. Ach, herrlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, die Leserbriefe, jetzt ist mir gerade etwas aus dem Konzept, ehrlich gesagt. Wunderbar. Umweltschutz Schutz hat er natürlich mit dem Gameboy und den schönen Battery-Pack natürlich hier schön spielt. Und natürlich aber auch hier für ein Kind ist das gar nicht mal so eine schlechte Zeichnung. Ne? Hier, Mario mit den Muskeln. Anatomisch glaube ich nicht. Ganz korrekt, aber hey, wer bin ich, um zu urteilen, es ist alles besser als das, was ich zeichnen könnte wahrscheinlich. Ja, großes Thema wieder Super Mario World, natürlich 1a Titel wieder und hier werden natürlich wieder verschiedene Levelabschnitte vorgestellt. Das war ja damals bei den Magazinen durchaus üblich dass halt äh, über Monate hinweg irgendwelche großen Spiele immer mal wieder irgendwelche Level vorgestellt wurden, um so natürlich auch so ein bisschen Lösungen zu präsentieren, weil damals, ihr wisst es alle, kein Internet, da war man wirklich sehr stark auf sein Glück angewiesen, um irgendwie, wenn man irgendwo festhingen, um dazu zu wissen, wie es weitergeht und wie nicht und deswegen war sowas immer sehr sehr wertvoll auf jeden Fall. Ja, zu Super Mario World muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Kennen wir alle, lieben wir alle. natürlich ein wunderbares Spiel, wobei ich ja, ich sag's immer wieder, den zweiten Teil etwas besser finde. Aber es liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, weil ich den ersten Teil damals wirklich nicht hatte bei Kumpels und sowas natürlich immer mal wieder gespielt, aber ich hatte den nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran das jetzt genau liegt und so weiter. Und ich war jetzt sehr sehr seltsam, ähm, wobei natürlich hier die, diese Bowser Schloss Level, ey, boah die habe ich immer gehasst, ich weiß nicht. Schon allein dann immer diese bedrohliche Musik, also auch schon in den, in den Vorgängerteilen, da ein Lava, wo man nicht reinspringen konnte, das, das wirkte immer alles so bedrohlich und gefühlt hatte man dann da halt wesentlich mehr Stress beim Spielen, also... Also, dieser Spielstress, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ähm, da, da, da war es schon ziemlich krass, aber das ist genau das, heute, das natürlich auch dann quasi erreichen, dass man halt natürlich zu dem Boss kommt und dadurch natürlich auch etwas ähm, ja, aufgeregt ist. Gerade Schwerten Worte zu fassen, <lacht> merke ich gerade. Super Panda-Idee, wenn du ein Blättervideo machst äh, und mit Worten ringen musst, herrlich. Das hier, den fand ich als Boss echt geil, weil er so richtig kreativ ist. Ja, dieses rino äh, riesenrad also wie die auf die Idee gekommen sind. Ich meine, gut, äh, die Thematik ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr Richtung Dinosaurier und so weiter. Das haben wir ja auch an Yoshi. Das war ja auch wohl ein Anliegen, dass man unbedingt Yoshi da äh, etwas reinbringen wollte, dass man Dinosaurier reinbringt. Und das haben sie natürlich auf jeden Fall geschafft und ist natürlich heute immer noch ein sehr, sehr beliebter Charakter. Zu Recht würde ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt sind wir hier schon bei Zelda. Wunderbar, das hatte ich natürlich als Kind, habe ich geliebt ohne Ende. Ich glaube, das ist wirklich das Super Nintendo Spiel, was ich neben Secret of Mana natürlich ähm, am ausführlichsten gespielt habe. Wobei ich es damals leider nicht durchgeschafft habe. Und zwar auch da wieder diese, dieses ähm, Kommunikationsloch, sage ich mal. Ich hing irgendwo in der Schattenwelt relativ zum Schluss fest. Und zwar habe ich das nicht gerafft, dass man diese Medaillons da irgendwie bekommen muss. Als ich in der heutigen Zeit mal wieder durchgespielt habe, mit diesen Medaillons, die zu finden, die man ja braucht, um denn quasi den, den äh, Ganon äh, zu, zu besiegen und so weiter, das ist nicht sehr intuitiv, finde ich. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt sein, nehme ich mal an. Irgendwo. Äh, Vielleicht, dass man da irgendein Schriftstück finden kann oder ähnliches, aber ich habe das damals nie gesehen. Und ich weiß auch nicht wieso und ich habe dann die ganze Zeit immer so rumgegammelt. Ja, das hast du schon, da kannst du nicht hin, das hast du schon. Und irgendwann verliert man natürlich die Lust. Aber hätte ich jetzt da irgendwie so einen Tipp bekommen, hier, da und da musst du weiterspielen und so weiter, dann wäre es ja eine ganz andere Sache gewesen. Und deswegen waren diese Magazine damals auch in dieser Hinsicht so wichtig. Nicht nur, dass sie halt irgendwelche Spiele kurz vorgestellt haben. Nein, dass sie wirklich dann auch wirklich diesen so einen Lösungshilfe und Ansatz bekommen haben. Wobei natürlich hier äh, am Anfang der Wüstenpalast ist, glaube ich, der zweite Palast, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wenn man das jetzt nicht hinkriegt, hm, gut, äh, dann haben wir ganz andere Probleme, aber gut, irgendwo müssen sie ja anfangen, die können ja nicht da schon hier, zack, das ist das Ende des Spiels zeigen, ist klar, aber genau das ist halt so klasse und ähm, ich finde einfach diesen Stil von diesem Spiel super, also nach Link's Awakening ist das wirklich mein liebst, liebstes Zelda-Spiel, weil ich ja sowieso eher auf diese 2D-Zelda stehe, mit den 3D-Zeldas bin ich persönlich ja nie, nie, nie warm geworden, aber ähm, regelmäßige Zuschauer wissen das natürlich. Aber auch da, wenn man nicht, nicht nur vom Technischen her vergleicht, dieser Sprung vom, vom NES auf das Super Nintendo, allein diese Spieltiefe, was da alles drin versteckt sie, versteckt diese Größe dieser Welt und so weiter. Herrlich. Und das so verschiedene ja, Rätsel äh, und äh, Lösungsansätze, ne? hier sowas mit, mit diesen Zoras und sowas. Okay gut, die gab es im ersten Teil glaube ich auch, dass man die... die, die, ähm, die äh, Ha, Flossen, mein Gott, heute bin ich irgendwie durch den Wind, Entschuldigt, <lacht> äh, bekommt. Und zwar das Ganze, glaube ich, auch im ersten Teil, wobei ich den ersten Teil nie so ausführlich gespielt habe. Aber natürlich auch die Schattenwelt und so weiter, die war natürlich prima. Und vor allen Dingen, man, man, man hat ja diesen Anfang gespielt, wenn man da so relativ blind reingegangen ist und äh, noch nicht wusste, dass es so eine Schattenwelt gibt. Man dachte, hey, ich habe es jetzt durchgespielt und plötzlich, wow, ist sich eine ganz neue Welt. Hallo kein Tinker. sie ist irgendwie unruhig. Hier ist nämlich ein Schlafplatz in der Nähe und ähm, da will sie immer hin und jetzt geht sie endlich rauf. Schön, hoffe ich. Nein, bleibt jetzt da. <lacht> Ihr seht sie gerade nicht im Bild, aber irgendwie ist sie gerade auf jeden Fall unruhig. Ja, diese Schattenwelt, herrlich, dass sich denn so eine nochmal größere Welt einfach so eröffnet hat, womit man jetzt quasi unter normalen Umständen gar nicht mit gerechnet hat. Finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ja, der Boss, der war immer sehr nervig. Oh, der habe ich ein paar Mal dran probiert, weil eigentlich ist er ja gar nicht so schwer. Aber dadurch, dass man halt immer runterfällt, muss man echt immer aufpassen. Also kurze Erklärung, die den Boss nicht gespielt haben. Das ist halt so, ein, so, eine, so eine Schlange mit verschiedenen Gliedern, die halt über so eine, so eine Oberfläche immer so zufällig äh, rum ja, schleicht, also gleitet, sagen <lacht> nenne ich es einfach mal und man muss halt immer das Ende des Schwanzes treffen und äh, wie man hier sieht, das sind natürlich auch so ein bisschen ähm, Kanten, das so, so ein bisschen Dreidimensionalität irgendwie äh, demonstrieren und da kann man halt den runterfallen und äh, quasi der Trick ist halt ihn so zu hauen, dass man nicht runtergestoßen wird. SimCity, ja. Auch das ein wunderbares Spiel, wunderbares Non-Spiel. Äh, SimCity ist ja okay, der letzte Ableger ist glaube ich schon etwas länger her, aber damals war es echt eine große Nummer. Steht über Aufbausimulation. und dass es die denn damals auch auf den Super Nintendo gab. Das war nicht selbstverständlich, weil es war natürlich ein PC-Spiel und so diese Aufbauspiele und sowas. Ihr kennt es wahrscheinlich selber auch aus der heutigen Zeit. Sind auf der Konsole nicht gerade zu Hause. Und zwar durch die Bedienung, durch also eine Maus kann man sowas natürlich wesentlich einfacher und besser bedienen als jetzt mit einem Controller und sowas. Aber die haben es hier trotzdem geschafft, dass es einigermaßen gut steuerbar ist auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, natürlich hier verschiedene Schauplätze, hier diese vorgebauten Städte, wo man denn, die dann mal halt übernehmen nehmen muss und managen muss. Das war allerdings nie unbedingt mein, mein Stil, weil ich finde es immer schwer, in, in so ein gemachtes Ökosystem äh, quasi reinzukommen und sich dann da einzuarbeiten. Das finde ich immer sehr schwer. Wenn man natürlich so etwas vom Grund auf so eine Stadt oder sowas aufgebaut hat, dann weiß man, wo was ist und so weiter. Dann kann, kann man eher diese Zusammenhänge irgendwie erfassen und bearbeiten. Das fand ich immer mit diesen folgfähigen Szenarien. Das war halt deswegen nie so meins. Weil man jetzt sich dann erstmal irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit erstmal einen Überblick schaffen musste, wie kann ich hier was machen, wo ist was und was ist, fehlt überhaupt und hier und da. Ja, das war nicht so die einfache Sache auf jeden Fall. Nächstes Spiel, ist Super gut zum Ghost. Also scheint eher hier nicht so das, das neue Vorstellungsmagazin zu sein, sondern vielleicht wirklich so eine Art. Kaufberatung zu Weihnachten, nenne ich es einfach mal. Habe ich auch in meiner Sammlung das Spiel, habe ich allerdings noch nie, nie so groß reingespielt, aber auch da habe ich ja schon oft gesagt, mich schreckt so ein bisschen dieser wirklich harte, harte, harte Fähigkeitsgrad ab, ähm, der wirklich sehr frustrierend sein soll und ich bin mittlerweile eher so ein Spieler geworden. Ich mag diese frustrigen Spiele nicht so unbedingt, Sie sind nicht irgendwie meins, ich weiß nicht. Ich habe da keine Zeit mehr und keine Ausdauer mehr, mich bei irgendwelchen bockschweren Spielen durchzukämpfen. Früher als Kind war das was anderes. Da hatte man Ausdauer, da hatte man auch nicht so ein großes Spieleangebot, was man wahrnehmen konnte. Und dadurch hing man an so einem schweren Spiel schon mal fest und hat sich da quasi durchgeboxt. Aber in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so frust. Ähm Frustbereit oder wie man das nennen will und äh, dann spiele ich lieber irgendein anderes Spiel. Ach, ich weiß schrecklich, ich, ich bin ein Memme, was das angeht. Aber aber eigentlich sieht das Spiel wunderschön aus. Eine super Weiterführung äh, natürlich des NES-Titels Goods and Ghosts. Äh, ja, Hat natürlich auch Anfang ähm der release spiele nenne ich es einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob es zum Release erschienen ist, aber zumindest im Release-Zeitfenster, hat natürlich hier und da mal Slowdowns und so weiter, was natürlich durchaus normal ist, da man ja noch nicht so gut die Hardware einschätzen konnte und dadurch natürlich auch zu etwas zu Schwierigkeiten kommt. Ja, kommen wir zu einem großen Titelthema Mario Paint. Ja, das war wirklich eine riesige Sache damals, obwohl es auch eigentlich ja nicht so groß und toll ist. Ich habe es ja schon letzte Woche im Super Nintendo Spieleberater gesagt. Großer, großer, krasser Teil war halt wirklich hier mit der tollen Computermaus, dass man damit äh, auf einer Konsole mit einer Maus arbeiten konnte. So ein paar Spiele später haben das ja auch dann auch übernommen, dass man das auch mit Maus steuern konnte, so wie es sich angeboten hat, wie zum Beispiel Canon Fodder fällt mir ein. Ähm, Lemmings bin ich mir gerade unsicher, aber ich glaube auch hier, auf jeden Fall Lemmings 2. Es gab immer mal wieder Spiele, die das quasi übernommen haben, aber hat sich natürlich in der breiten Masse nie durchgesetzt. Aber war echt eine coole Sache, dass das hier übernommen wurde. Ja, da natürlich die Musikstücke, die man da kreieren konnte, herrlich. Ach, mehr stellen sie gar nicht vor. Ha! Dann wird das wahrscheinlich so wie hier so, ähm, wie die anderen Spiele sein, wo die als Level-Abschnitte irgendwie vorgestellt werden. Hier, Mario Paint. Könnt ihr Musik machen, also man kann natürlich noch malen und so weiter, aber ihr werdet alle Mario Paint kennen auf jeden Fall. Ja, Tipps und Tricks, sehr schön, Battle of Olympus, Castlevania 3, Track and Field, Mega Man 2 und so weiter. Natürlich auch äh, Super Nintendo, oh, da hat sich wieder eine Badewanne. <lacht> ablichten lassen. Der 14-Jährige aus Aachen äh, ist der Au Ausleihprofi. Mischer ließ, ließ ich für zwei oder drei Tage ein Gameboy aus und ich war so fasziniert, dass ich immer in zwölf Sp boah, zwölf Spiele durchschaffte. Alter! Was für Spiele hat der denn da gespielt? Zwei oder drei Tage ein Gameboy ausgeliehen und dann zwölf Spiele durchge... boah. Ich weiß nicht, ob das etwas geflunkert ist, weil... Selbst Wenn man jetzt ganz einfaches Spiel nimmt, wie Kung Fu Master oder sowas, da muss man ja schon etwas üben. Also sagen wir mal, eine Stunde für ein Spiel braucht man ja auf jeden Fall. Hm. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Hier haben wir natürlich wieder äh, die Profis, denn das waren die Redakteure. <lacht> Dem sieht der komisch aus. Der Stefan Mayer. Ist das jetzt mit Absicht ein Kinderfoto oder, oder sieht der so aus? Ich guck gerade. Im Juli 1980. Okay, geboren. Okay, das ist 92. Okay, also ne, ungefähr mein Jahrgang. Ich bin ja Baujahr 81. Also wirklich ein Kinderfoto. Ach, Spielerprofil. Dachte Profi. Äh, Heute ist nicht mein Tag, würde ich sagen. Ich bin nicht ganz bei der Sache. <lacht> herrlich. So. Oder auch nicht herrlich. So. Eiskalte Videospiele für Kaltwintertage, das ist ja interessant. Nur so eine Seite, das könnte eine Anzeige sein, oder? Was haben wir denn da hier? Ähm, Snake, Rattle Roll, da gibt es auch Ice Level. Dann äh, Ducktails, Sim City natürlich Winter und Mega Man. Das ist ja geil. Das ist was seine Seite dafür geopfert haben. Hier ist natürlich wieder aus der Phase ähm, mit dem Gelochten und da ist das hier nicht so mit drin. Deswegen muss ich erst mal kurz gucken, wie das eigentlich gehört. Genau, es muss eigentlich so gehören. Das sieht ganz schön krass aus, ne? so, so, so, so von Aufmachung, hier so wirklich so wintergräuliche Tage und hier quasi eine kurze, ja quasi Anzeige, ach das ist dieser FCO Wettbewerb, der da angekündigt ist, ja mal gucken ob wir auch teilnehmen können, ach ein Sendeschluss ist der 31. Dezember 1992, ach, können wir da wohl nicht mehr teilnehmen. Wunderbarer Kalender, <lacht> mit verschiedenen Outfits, das haben wir hier so Wikinger, dann so Englisch, Forscher, Mafia, ähm, das müsste dann Niederlande sein, das ist in Japan, wahrscheinlich hier Amerika, Mexiko, schöne Stereotypen, ne? <lacht> Spanien, das wird Frankreich sein, Schottland, ja, Deutschland natürlich und die Türkei oder so, irgendwie sowas, ach ja stimmt, oh, steht da sogar. <lacht> ah, Panda, es ist nicht dein Tag, aber... Das ist mein Spiel auf jeden Fall, das ist mein liebster Plattformer auf dem Gameboy auf jeden Fall, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, war eine riesige Sache damals. Und vor allem technisch. Natürlich, der Vorgänger hat natürlich technisch so sein so, so eigenes Schema gehabt, so unser eigenes Stil. Aber das hat das Technische natürlich nochmal ganz auf ein ganz anderes Level gefühlt gebracht. Hat sich natürlich so eher in der Optik an den 16-Bit Marios orientiert. Und die Technik super. Hat auch da natürlich so ab und zu ein paar Slowdowns gehabt, muss man fairerweise sagen. Ähm, das ist leider so. Aber allgemein ein super Plattformer. Ich habe es geliebt. hab's wirklich zwei, dreimal durchgespielt. Vor allem, weil es auch gar nicht so über, über schwer ist. Was natürlich echt klasse ist. Und da gab es natürlich auch so ein paar Sachen, die dann neu waren und ich glaube auch in kein Mario wieder erschienen sind. Also hier Hasi Mario und Space Mario, die waren glaube ich für den Titel exklusiv. Aber wie gesagt, ich habe natürlich bei weitem nicht alle Mario-Spiele gespielt. Deswegen diese Aussage bitter unter Vorbehalt. Auch einfach herrlich. Diese verschiedenen, wirklich fantasievollen Ebenen, wie hier zum Beispiel Mario Land, wo man in so einem mechanischen Mario ist und dann diese ganzen mechanischen Teile und sowas hat. Herrlich. Haben mir sehr viel Spaß gemacht, finde ich immer noch äh, der beste Plattformer auf dem System auf jeden Fall. Hat ganz viel Charme, Spitzenmusik, also sollte jeder wirklich mal gespielt haben. Die Trainingsrunde, genau, das ist ja das erste Level, wo man gleich den rangeführt geführt wird, um ja, alles zu alles so zeigen und so weiter, herrlich finde ich, ähm, genau, sechs Münzen, es gab hier sechs Länder mit thematisch, wie ich das war Halloween Welt, diese angesprochene Mario Land, ähm, so, so eine Mini-Welt, wo man quasi äh, in so, als, als Mini mit Ameisen in so einem Haus und so weiter, ah. Wunderbar, ihr merkt schon, ich bin da ganz nostalgisch. Dann habe ich müsst Mystic Quest natürlich wieder ein weiterer Klopper. Ich habe ja ein Let's Play dazu gemacht, habe ich damals leider verpasst, hätte ich damals aber auf jeden Fall wirklich geliebt, weil ich ja auch Zelda, Link's Awakening ja immer noch liebe und damals geliebt habe und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wunderbares Spiel, auch was auch zeigt, was auf den Gameboy wirklich möglich ist. ne auf den ersten Blick denkt man ja von wegen oh, Gameboy, so einfache Technik, da kannst es nur Primitivspiele drauf geben, nein, es gibt wirklich richtige epische Abenteuer, gibt es darauf, ähm, super, also wie gesagt, Let's Play habe ich gemacht, ähm, manche sagen natürlich, die damit aufgewachsen sind, finden sie besser als Link's Awakening, ich persönlich sehe das natürlich anders, aber wie ihr wisst, so eine gewisse Portion Nostalgie ist da wirklich immer mit dabei und zählt halt auch natürlich. Ne? Was habe ich hier? Mario und Yoshi. Ja, ein Puzzle-Spiel ähm, gab es ja damals in den 90ern viele so Mario-Branded-Puzzle-Spiele sage ich mal, die sich irgendwie alle auf den ersten Blick ähnlich gespielt haben, aber natürlich jeder so seine eigene Sache hatten. Hier ist es halt so, ihr müsst wieder drei verschiedene, waren es glaube ich drei verschiedene Symbole kombinieren. Ähm, das Problem ist halt so, dass das hier nicht wie bei Tetris, wenn der Stein runterfällt, den steuert und dann quasi einordnet, sondern dass hier ihr seht das hier unten, ich zeige euch das mal so ein bisschen mehr ins Bild rein, hier zum Beispiel, äh, es sind so vier Plattformen und ihr steuert quasi den Mario und vertauscht diese Plattform immer und damit stapelt ihr denn diese, diese Symbole, die natürlich entsprechend auch alle Mario-Symbole sind. Das ist halt wirklich das Spielprinzip, dass ihr die Steine nicht direkt steuert, sondern indirekt und dann müsst ihr die halt immer kombinieren. Ich glaube, man muss sogar oben und unten eine Eier Schale machen, damit das dann quasi als Ei gepresst wird. Ich hab's jetzt ehrlich gesagt nicht genau im Hinterkopf, weil das wirklich so ja nicht, nicht 0815 aber ihr versteht schon worauf ich hinaus will auf jeden Fall. Ja, wieder das Comic. Wieder Finger aus dem Bild. Könnt ihr lesen würde ich sagen. Schön weihnachtsthematisch natürlich. Schöner Zeichenstil wie immer. Herrlich. Die Top 10, Super Nintendo, Super Mario World, ist klar, F-Zero, Street Fighter 2, Zelda nur auf Platz 4. Boah, hätte ich aber vor F-Zero, aber F-Zero war halt damals eine große Sache, ne? das darf man nicht vergessen mit dem Mode mit 7-Effekt und so weiter. Mario Paint, Super Soccer, SimCity, ja auch gut, es gab ja auch so viele Spiele. Äh, Game Boy, Super Mario Land, ja, Mega Man, Gargos Quest, F1 Race, Tetris, DuckTales, Blades of Steel, Super Mario, Tennis, Metroid 2, Metroid 2 auch, so weit unten, finde ich seltsam. Aber hey, gut, wenn sie meinen, NES hat natürlich auch einige Titel. Ähm, ich gehe mal die Leser an, ne? weil die, die Leser, die sind nicht so von dem Marketing-Bullshit beeinflusst. Okay, vielleicht irgendwie schon, aber <lacht> zu bei Mario Bros. 3, klar, Mega Man, Zelda, Mario Bros. 2, Mega Man 2, Zelda 2, <lacht> Battle of Olympus, bei Mario Bros. 1, Little Nemo, Chip and Dale, ja, relativ natürlich von den Nintendo-Titeln, ähm, ja, Eingenommen. Disney Special, ja, damals die Disney-Spiele waren echt super, natürlich hier schön, als ist quasi eine Werbeanzeige, ne? sagen wir ehrlich. Das ist quasi eine Werbeanzeige, DuckTales, Wunderspiel äh, tolles Spiel auf beiden Systemen, sowohl NES als auch Game Boy. Ich habe es damals auf dem Game Boy gehabt und geliebt und hoch und runter gespielt. Chip and Dale auch auf dem NES, super. Mickey's Dangerous Chase ist an mir damals vorbeigegangen. Ist, ist ein okayer Plattformer. Also die Titel finde ich wesentlich besser als den hier. Ist ein guter Plattformer, aber auch nur so okay. Robin Hood, ja, auch wunderbar. Hatte ich auf den Gameboy, wo es ja portiert habe, habe ich damals überhaupt nicht gerafft, was das überhaupt alles sein soll. Das war mir zu... Ja, das ist ne, das typische Gefühl, man wusste halt damals nicht, wenn das Spiel anders war, wusste man das nicht einzuordnen und ne, das war meistens in Englisch, die Englischkenntnisse waren auch damals nicht so doll, das hat man halt einfach nicht zuordnen können, aber super Abenteuerspiel mit, mit verschiedenen Modi, Kampfmodus standardmäßig, äh, hier Standardmodus halt zum Erkunden und so weiter quasi, so, so Top-Down-Perspektive, wo ihr durch die Level läuft, äh, Kampfmodus war noch etwas anders, Duellmodus hier 1-1 eins eins mit großen Sprites, also das war halt das, das Spiel zu dem Film damals und da haben sich Echt, echt, Mühe gegeben. Das finde ich echt super. Das hätten sie wirklich zu einer Minispielsammlung machen können oder zu irgendeinem ganz normalen Plattformer, aber da haben sie sich wirklich ausgetobt. Finde ich herrlich auf jeden Fall. Ja, Crustys Funhouse, das habe ich ja auf den Super Nintendo mal getestet. Die NES-Version, kann ich natürlich jetzt nicht so viel zu sagen, aber die ähm, Super Nintendo-Version ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Obwohl es mit den Simpsons, Simpsons natürlich ehrlich gesagt nicht so viel zu tun hat. Aber vielleicht gerade deswegen ist es gar nicht so schlecht. Das ist ja einfach ein Reskin von einem anderen Spiel. Ähm, von irgendeinem Amiga-Spiel, auch mit Mäusen irgendwas. Ähm, also im Prinzip müsst ihr ähm, in verschiedenen Räumen... So, die die Mäuse laufen lämmigartig durch die Level und ihr müsst ihr dafür sorgen, dass quasi die diese Ratten denn zu den Vernichtungsmaschinen hingeleitet werden, weil ihr müsst natürlich das ganze Haus von den Ratten befreien. Ja, Tai Toon Adventures, auch das habe ich leider nicht gespielt, aber sieht gar nicht so verkehrt aus, also auch da die Super Nintendo Teile sind natürlich echt super solide sage ich mal. Ich schätze mal, es wird auf dem NES ganz einfach sein. Das Star Tropics ist ja so eine meiner Bildungslücken auf jeden Fall. Ihr kennt es ja immer mal wieder, ich spreche es immer mal wieder an. Ähm, auch so ein bisschen Zelda-artiges Spielprinzip. Ich finde das Setting auch so gar nicht mal so verkehrt. So mit, so mit, mit diesen äh, exotischen Inseln, ein bisschen Voodoo Einflüsse hat es glaube ich auch und so weiter. Finde ich sehr interessant. Hier auch 18-Jager-Roboter und so weiter. Muss ich irgendwann mir mal besorgen und reinspielen auf jeden Fall. Und ja zu was schon durch würde ich sagen. Highscore natürlich wie immer und hinten natürlich nochmal die Anzeige zu Zelda Link und so passt. Ich sehe auch gerade der Akku stand ist eh rot und blinkt. Haben wir es wieder geschafft. Schöne Ausgabe. Hat natürlich eher so ein bisschen den Sinn die Kinder äh, die, die Wunschzettel Zusammenstellung für Weihnachten zu erleichtern, nenne ich es einfach mal. Ist aber auf jeden Fall eine feine Ausgabe und äh, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir sind durch und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben.